Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeRola und heute würde ich Ihnen gerne etwas mehr zur TWS-Plattform von Interactive Broker sagen, oder besser gesagt, die fünf Vorteile von meiner Seite oder von meiner Meinung nach, was ich recht gut finde gegenüber anderen Plattformen von der Lösung her. Und dazu gehen wir gleich mal direkt in die tbs plattform rein. Für mich als Optionshändler ist natürlich einer der wesentlichen Vorteile, Mal ganz abgesehen davon, dass Sie jetzt alle Märkte handeln können, oder also sehr, sehr viele Märkte weltweit, dass Sie sehr gute Konditionen, was die Gebühren äh, anbelangt, haben, ist einer der wesentlichen Vorteile des ähm, Tool Option Trader. Das heißt, unter neuen Fenster und Option Trader können Sie dies direkt ähm, öffnen. Schauen Sie einmal rein. Nehmen wir einen anderen Wert hier, zum Beispiel Beyond Meat. Und äh, wenn wir jetzt hier einmal hergehen und sagen, wir wollen irgendeine Strategie eröffnen, äh, sei es einen Credit Put oder sei es äh, einen Kalender Call, dann können Sie das direkt äh, mit einem einfachen Klick in die jeweiligen ähm, Einzellecks äh, tun. Sie sehen direkt hier, er äh, hat sofort gefunden, dass es ein Credit Put Spread ist. Äh, wir sehen hier den jeweiligen Preis. Äh, wir können... Das auch zu unserem Kursnotierungsanzeigen mit hinzufügen als ähm, komplette Kombination. Also das macht einige Dinge recht einfach, gerade eben, wenn man jetzt hier nicht nur einfacher Putz und Kurs handelt, sondern wirklich Kombinationen. Und ich glaube, viele Optionshändler sind genau in diesem Bereich tätig, ähm, sodass das schon einen Mehrwert meines Erachtens darstellt. Machen wir ein Beispiel für einen längerfristigen, wo haben wir jetzt den aktuellen Kurs, 135 für vielleicht einen längerfristigen Straddle. Dann sehen Sie auch hier, erkennt direkt, das ist eine straddle order Hier haben wir den Preis. Und wenn ich mir nicht sicher bin oder es im Kopf halt nur schwer berechnen kann, ähm, kann ich mir auch hier das äh, Chance-Risikoprofil dazu anschauen. Das möchte ich Ihnen auch einmal zeigen. Und dann sieht man richtig genau, ja, okay, das muss hier noch äh, mindestens, sage ich mal, in Richtung... 108, 109 Dollar laufen nach unten oder nach oben dann hier 161, also so hat man auch eine gute Übersicht, im performance graph wann man profitabel wird, sieht auch ungefähr die erwartenden Gewinn- und verlust Verlusterzielungen, je nachdem wie sich die Aktie jetzt verändert, ob sie 10% zulegt, also da finde ich wirklich die Lösung im Option Trader für Optionshändler relativ gut gelöst und damit kann man auch für komplexere Strategien sehr gut damit arbeiten. Also schauen Sie sich dieses Tool einmal an, sofern Sie jetzt hier im Optionsbereich tätig sind. Eine weitere Funktion, die auch ganz gut gelöst ist, sind die ganzen Bibliotheken, die Sie am Anfang nutzen können. Das heißt, wenn Sie hier auf Datei klicken und dann Layout-Bibliothek öffnen ähm, gehen, haben Sie sehr, sehr viele verschiedene ähm, Templates, die man schon nutzen kann und ähm, je nachdem, welche Asset-Klassen ähm, Sie handeln, ob das jetzt hier einmal Forex ist äh, oder ob Sie jetzt ähm, eher im Bereich von ähm, Futures unterwegs sind, Sie sehen das auf der linken Seite ganz gut geordnet. Wir können einmal als Beispiel, da wir ja gerade schon bei Optionen waren, mal das ähm, Optionslayout ähm, reinschauen oder Optionsbibliothek, äh, wo wir hier auch direkt äh, die Option Chains sehen, äh, sowie einige andere Funktionalitäten, die Sie hier noch mit verfügbar haben, wenn Sie das Ganze dann anpassen wollen. Es ist auch relativ zügig gemacht was mir hier vielleicht noch fehlt ist irgendwo ein Chartfenster, was man noch mit einfügen kann. Also auch die Templates sind für Sie dann im Prinzip noch einfach ähm, anpassbar. Man kann das ähm, dann unter einem anderen Namen noch speichern, so dass Sie gerade für den Beginn ähm, hier gute Templates haben, die Sie für sich selbst konfigurieren können. Also daher ähm, die Funktionalität und die ähm, Verfügbarkeit der verschiedenen Templates auch für mich. Ein wirklich äh, positives Merkmal der TBS, äh, womit man gerade für den Beginn recht gut äh, arbeiten kann. Dann äh, haben wir das Tool des chart Tradings. Wenn wir jetzt hier mal für das Währungspaar US-Dollar, japanische Yen oder aufgeben wollen, kann ich hier als Beispiel auch einfach mit der rechten Maustaste reinklicken, sage Verkauf und äh, möchte vielleicht hier ein bisschen teurer verkaufen. Klickt direkt rein, dann ist die Order erstmal ähm, gesetzt, aber nicht übermittelt. Das sieht man hier. Sie können es jetzt hier direkt mit Übermitteln ähm, auch außerhalb des Charts übermitteln oder halt über dieses T, was ähm, Transmit Order bedeutet, die ähm, Limit Order direkt an den Markt ähm, übermitteln. Kann sie dann relativ einfach hier mit einem Mausklick wieder verschieben. Also das ist recht gut gelöst und ähm, recht einfach von der Anwendung. Und äh, erleichtert sicherlich ähm, ja, Chartanalysten oder welche, die jetzt wirklich mit Chart dann auch ihre Orders platzieren wollen, das äh, Trading ungemein. Damit haben wir schon ähm, die dritte Eigenschaft, die ich äh, von Vorteil halt finde für die tbs plattform ähm, Das vierte ist hier die Alarmfunktion. Jetzt werden viele sagen, Alarmfunktion habe ich ja eigentlich überall heutzutage mit drin. Das ist sicherlich richtig, aber wir können auch den Alarm, was ich eine sehr gute Lösung finde, hat man einen beliebigen Namen, 123 Test, wir können den Alarm auch direkt mit einer ähm, Oder verknüpfen. Vielleicht legen wir erstmal so einen Alarm anhand eines Kurses an. Wir nehmen mal den gerade eben gesehenen Wert Beyond Meat. Ich sage jetzt mal, wenn der über 136 Geht. Und dazu nehmen wir noch äh, das Volumen natürlich für den gleichen Wert. Da kann ich hier direkt eine Oder aufsetzen. Sagen jetzt mal, das Tagesvolumen sollte irgendwie über drei Millionen sein. Dann kann ich eine Oder hinzufügen. Muss natürlich nicht für Beyond Meat sein, kann auch für jede andere Aktie sein. Macht natürlich Sinn wenn ich das Ganze hier auch für den Wert kreiere, für den ich die Bedingungen im Vorfeld angelegt habe. So, dann gehen wir mal aktivieren, überschreiben und übermitteln und sehen, dass unsere Oder jetzt direkt aktiv ist. Wir können das im Nachhinein auch jederzeit ändern. Sie sehen es auch hier auf der rechten Seite. Man kann es hier ganz gut durch die Uhr sehen, dass da auch Bedingungen hinterlegt sind oder besser gesagt durch die Alarmglocke, sehen Sie, dass dieses ein Teil eines Alarms ist und ich glaube, das ist wirklich ein guter, eine gute Möglichkeit, das Trading ein bisschen effizienter zu gestalten, wenn Sie sich am Abend jetzt die Charts anschauen und sagen, okay, wenn jetzt morgen ähm, BASF oder welcher Wert auch immer ein gewisses Niveau erreicht, da ein Volumen da ist, dann möchte ich die Aktie kaufen, weil ich weiß, dass ich die ganze Zeit am PC sein kann oder auch nicht in der App das ganze Zeit beobachten möchte, ist es, glaube ich, eine sehr sinnvolle und einfache Lösung, das mit einem Alarm und einer verknüpften Oder zu machen, was über die TWS relativ einfach erstellbar ist und natürlich dann auch im Nachhinein sehr, sehr einfach wieder veränderbar oder konfigurierbar. Also das Chart Trading, weitere ähm, Entschuldigung, die Alarmfunktion, eine weitere wichtige Funktion nach dem Chart Trading, dass sie nicht nur ganz banale Alarme kreieren können, sondern auch direkt ihre Orders an die Alarme mit anhängen können. Und das wirklich gut gelöst hier in der TBS. Und ähm, das letzte Merkmal, was ich auch ähm, recht häufig nutze und ähm, auch eine gute Möglichkeit hier bietet, ist die... Ähm, wo haben wir es? die Funktion des Scanners, und zwar auch hier auf Neues Fenster. Dann haben Sie einmal Scanner, Mosaik und erweiterter Marktscanner. Erweiterter Marktscanner ähm, haben Sie auch verschiedene andere... Ähm, Werte hier mit drin wie Kanada, ähm, Europa, was sich nochmal aufgliedert hier in die einzelnen Länder. Also sehen Sie, das ist jetzt nicht nur wirklich ähm, auf die großen Märkte, sondern wir können hier sogar ähm, den Schweizer oder ähm, den tschechischen Markt mit scannen. Also alle Märkte, die im Prinzip IP anbietet, was ja einer der wesentlichen Vorteile ist, die wir heute gar nicht besprechen wollen, sondern dass wir auch auf diesen Werten scannen können. Und äh, da kann ich jetzt ähm, über den... Entweder erweiterten Scan gehen, wie gerade eben gesehen, oder im ähm, einfachen Mosaik-Market-Scanner finden Sie viele vordefinierte Werte, wo wir jetzt sagen können, äh, wir wollen jetzt nur mal die Dividendentitel hier uns mit darstellen lassen, können diese natürlich dann auch noch einmal entsprechend anpassen, wenn uns jetzt hier äh, im Dividendenbereich nur gewisse Werte interessieren. Machen wir einmal das Beispiel, sage von 0,02 bis 0,05. Sie können sich das dann später als Excel mit exportieren lassen, dass Sie dann auch mit den Werten vielleicht noch weiterarbeiten oder es ein anderes Programm mit integrieren. Das ist auch meines Erachtens sehr userfreundlich gelöst, einfach zu, zu verwenden. Es sind vielleicht jetzt nicht die ähm, großen Advanced Scanning-Möglichkeiten hier gegeben, aber ähm, dass sie das auf allen Märkten, die verfügbar sind, durchführen können und dann auch wirklich schon viele verschiedene Templates haben, macht es auch für bein strategien glaube ich, äh, sehr interessant, wo man schon so ein ja, ähm, Aktien oder Asset-Universum erstellen kann auf dem man dann später vielleicht dann ja auch die ersten Trades äh, generieren möchte. Also von daher da unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Falls Sie noch keine äh, TWS-Plattform besitzen oder vielleicht einfach mal hier das Ganze testen wollen, ähm, gehen Sie gerne auf unsere Webseite. Sie können hier ähm, direkt den kostenlosen Demo-Zugang äh, bestellen und äh, wenn Sie auch keins unserer weiteren Videos verpassen wollen, dann subscriben Sie bitte zu unserem YouTube-Channel. Wir würden uns freuen, äh, dass Sie auch die nächsten Videos äh, mir verfolgen können. Und bei Fragen äh, wenden Sie sich gern direkt an uns äh, über die Kontaktmöglichkeiten, die Ihnen die Webseite bietet. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.